Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um das Buch Der Junge aus dem Trümmerland von Sarah Bergmann. Das Buch behandelt die Nachkriegszeit in Deutschland aus Sicht eines Jugendlichen. Paul ist 13 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter allein in Berlin. Sein Vater zog zu Beginn des Zweiten Weltkriegs an die Front und obwohl der Krieg seit zwei Jahren vorbei ist, gibt es immer noch kein Lebenszeichen von ihm. Trotzdem hat Paul die Hoffnung nicht aufgegeben und glaubt weiter daran, dass sein Vater zurückkommen wird. Solange kümmert er sich um seine Mutter, wie er es seinem Vater versprochen hatte, und spielt mit seiner sechsköpfigen Bande in den Trümmern des zerstörten Berlins. Als 13-Jähriger ist er Teil der Generation, die durch die Nazi-Ideologie geprägt wurde und lebt auch nach der Niederlage Nazi-Deutschlands weiter mit den Ideen und Weltvorstellungen der Nazis. Entsprechend wütend bis entsetzt reagiert er deshalb, als er feststellt, dass seine Mutter mit einem amerikanischen Soldaten heiraten will und nicht mehr glaubt, dass sein Vater zurückkommt, den er als Helden für das Vaterland sieht. Schließlich trifft Paul, gestärkt durch die Anführerin seiner Bande, die ein brennender Nazi ist, den Entschluss, den Amerikaner zu beseitigen. Durch zahlreiche Wendungen im Laufe des Buches wängt sein Weltbild stark zu Wanken an und er bekommt teilweise ganz neue Perspektiven auf die Welt, die sich doch nicht einfach in Schwarz und Weiß anheilen lässt. Das Buch erschien im Marillan Verlag Anfang 2020 und hat 240 Seiten, die im Hardcover 15 Euro kosten. Der Verlag empfiehlt es ab zwölf Jahren. Die Autorin Sarah Bergmann schafft es in ihrem Buch glaubhaft, die Nachkriegszeit aus Sicht der jugendlichen Generation zu schildern, die unter der Herrschaft des Nationalsozialismus aufgewachsen ist und die dieses alte Weltbild nicht einfach von einem auf den anderen Tag ablegen kann. Dabei versetzt sie sich überzeugend in diese Zeit und zeigt durch lebendige Figuren und berlinerische Gespräche mit zeitgemäßem Vokabular anschaulich die Gedanken und Vorstellungen der Menschen damals. Die realistische Schilderung geht sogar so weit, dass ich an manchen Stellen nur schwer weiterlesen konnte, weil die Hauptfigur Paul Gedanken ausspricht oder Dinge tut, die wir heute zum Glück als völlig falsch ansehen. Damit ihr euch ein Bild vom Jungen aus dem Trümmerland machen könnt, gibt es hier noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch und es sei noch mal erwähnt, dass wir für diese Videos kein Geld bekommen und nur unsere ehrliche Meinung teilen. Pauls Mutter nahm seine Rose und steckte sie einfach in den Strauß. Sie passte in der Tat so perfekt, dass sie von Bildrosen nicht mehr zu unterscheiden war. In Paul breitete sich ein Gefühl aus, das gar nicht zu beschreiben war. Es enthielt Wut und Enttäuschung und der Geier mochte wissen, was noch. Auf jeden Fall war es zu groß für seinen schmalen Körper. Es blätterte seinen Bauch, schwoll in seiner Kehle und wollte heraus. Paul öffnete den Mund. Doch dann schloss er ihn wieder, unfähig etwas zu sagen. Die Mutter musste an seinem Gesichtsausdruck erkannt haben, dass ihre Aktion alles andere als glücklich gewesen war. Verlegen stand sie in der Küche, rieb den Stoff ihres Kleides zwischen den Fingern und schien fieberhaft zu überlegen, wie sie die Situation retten konnte. Paul wandte sich von ihr ab und stopfte wie Wildkuchen in sich hinein. Wenn er sich vollfraß, musste das quälende Gefühl ja wohl oder übel aus ihm weichen. Aus dem Augenwinkel sah Paul, wie der Ami aufstand und seiner Mutter den Arm um die Hüften legte. Nicht wehrte die Mutter ihn ab, belachte, kreiste die Hüften, nahm die Hand der Mutter und deutete Tanzbewegungen an. Johanna, dein Sohn ist nicht doof, sagte er. Er wissen, wir sind Paar. Paul ließ seinen Blick schnell über das Gesicht der Mutter gleiten. Er hoffte darin, irgendetwas zu lesen, was Bills Aussage widersprach. Die Mutter konnte herrlich spitzbübisch gucken. Paul hätte alles darum gegeben, ein kleines, schalkhaftes Blinken in ihren Augen zu sehen. Nur ein kleines Blitzen, das verriet, dass sie den Ami bloß an der Nase herumführte, dass sie nur auf seine Gaben scharf war. Doch schon während er seinen Blick auf die Mutter richtete, wusste er, dass er dieses Blitzen nicht finden würde. Und so war es dann auch. Der Plattenspieler ließ ein neues Lied erklingen. Bill er sprintete hin und drehte es lauter. Hey, rief er euphorisch. »Dieses Song müssen wir spielen auf unsere Hochzeit«, Paul erstarrte. Als hätte der Blitz in seinen Schädel eingeschlagen und alle Funktionen lahmgelegt. Jetzt war es an Pauls Mutter, den Kopf wie ein Karpfen auf und wieder zuzumachen. »Paul«, fing sie hilflos an. »Also wir, ich, also, ja«. Paul vernichtete die Mutter mit seinem Blick. Sein Kopf war wie mit Watte gefüllt. Er konnte nicht mehr denken, nicht einmal mehr fühlen. Wie in Trance nahm er wahr, dass der Ami zwei Tafeln Schokolade aus seinem Rucksack zog. »Hier, Buddy«, sagte der Ami, »für dich, deine Lieblingsschokolade.« Bill hielt Paul die Schokolade hin. Er lächelte gewinnt. Paul starrte abwechselnd auf Bill und die Schokolade. Dann schlug er sie Bill mit voller Wucht aus der Hand. Verdutzte Bill die Mutter an. »Wie konntest du damals so rausplatzen?« fuhr die Mutter ihn an. Dann streckte sie den Arm hilflos Richtung Paul aus. Paul wich ihr aus und ging zur Tür. »Verräterin, Verräterin, Verräterin«, nimmerte es in seinem Kopf. Er konnte seine Mutter nicht einmal ansehen. Mit weichen Knien verließ Paul die Küche und stieß die Tür hinter sich zu. So viel erstmal zu dem Buch der Junge aus dem Trümmerland von Sarah Bergmann. Falls ihr noch weitere Buchtipps braucht, klickt doch gerne hier. Da findet ihr zahlreiche Buchvorstellungen zu ganz verschiedenen Büchern. Falls ihr erstmal mit genügend Büchern versorgt seid, könnt ihr auch hier auf dieses Video klicken, was YouTube extra für euch herausgesucht hat. Vergesst so oder so nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.